Es kommt wahrscheinlich noch ein Haufen ne? Nun, hey, war schon lange nicht mehr gesehen. Hey, like in the look. Cut your hair too. So, richtig gut sieht sie aus. Maybe later. But you always wear the same thing. If it ain't broke, don't fix it. This is how you pick me out of a crowd. I make myself easy to remember. How thoughtful. Huh? Oh, Nah, not really. <laughs> Our training's almost finished. Yeah. Somewhere inside me is Namane. If we can free Roxas, we can free her too. I guess so. Namine was made when Sora freed me from his heart. So, now that she's a part of me again, I figured all was right. But she can't look at this forest. Feel the wind on her face. None of it. And if she could, it would be different for her. Her time was short. But she lived it, and that makes it hers. What right did I have to take those feelings and experiences back? They don't belong to me. Nothing's as it should be. Not for her or Roxas. I know. Way back when I was a kid, I met this other weird kid. Somehow we became fast friends. I saw Never saw him again, nearly forgot about him too. Then I met Roxas. Couldn't believe it. The two of them were identical. Though I didn't tell Roxas. Oh Ventus didn't want him to go vanishing on me too. The kid's name was Ventus. He's one of the lost Keyblade wielders we're looking for. Think he still got me memorized? Oh, yeah, very memorized. <laughs> Now that we're going back, I'm worried about everything. Well, you don't have to worry alone anymore, Axel. Okay. Oh. Er hat ein neues wenn wir glaube ich, also nicht von Cloud. Verklaut bekommt äh, er sehr viel Rot, wenn man den besiegt hat. Nummer zwei und jetzt auch ein anderes, sein so altes. ist genauso geil wie vorher. Gut gemacht, Leute. <lacht> Noch mehr Katzen. Sehr gut. It's about time. Hey, shut it. come on. Wie ist es jetzt Zeit? Warum haben die noch nie gewartet? Please, I have created enough victims. Yes, you have. All of the children sacrificed in the name of your research. So make things right. I told you I did not take her. Her disappearance was why I put a stop to the research. And that makes you honorable? You used Roxas and nominee and threw them away. I doubt there's a merciful bone in your body. You took the girl and hid her. Now show me the data you are hiding here. Roxas and Namine. If there is any reason that I still draw breath, it is to atone for what I did to them. <gasps> He said Roxas. Yeah. That man needs us yeah now yeah, feeluck <laughs> if you do find the girl what is it that you expect will happen the child's memory holds a mystery to unravel one concerning the battle we seek between light and darkness you know something and that is why you stop the experiments You are completely deluded, Xehanort. We shall soon see. <laughs> uh, uh, you. Uh, uh, excuse me! Who are you? Oh, well, I'm looking for a friend who used to live here. No one lives here. Begone! Um, but, Sir. No, no, no, not one more step! Get out! <laughs> This way. Oh. Hey, loser. Hey, loser. Ja, so habe ich mir gedacht. Was ist das? Niemande. The squiggly things? They protected me. Okay. Hayner, get a move on. Oh, okay. Wer befehle ich diese Dinger? Aber interessant jetzt. Then. Okay. Ich dachte, Roxas wäre jetzt zurück. Komm mal, ah nee. Quatsch. Tut die Samurai's hier. Kontrolliere nicht die, der Malinge. Ja, okay, habe Ich gerade einen, hier einen äh, Dann verstehe ich gar nicht okay? erst die Katzen. dachte jetzt Roxas wäre ja so kommen, die alle gerettet, weil die Freunde waren. So you know him, too? Oh, yes. Quite well. Hey, Dirt. Guess it was worth staking out the old mansion after all. Because this guy here is what I call a lead. <sighs> That's the only proof we have that Roxas was our friend. Tell us about him. We want to know him better. My dear master, <laughs> you are safe. Who's uh, there? Evan, is that you? Yeah, Evan. So, those nobodies were your doing. Ah. I have been waiting for this. Gave up a normal life in order to plant myself in the organization. And when I heard Xehanort had gone looking for you, I realized it was my chance to find you as well. For you see, I too wish to atone. What? Oh, ich glaube, ich habe einen Verdacht, weil davor hat Will er irgendwie ein Replika von Sora machen, um Roxas wieder zu holen. Also, so das erste, was mir jetzt hier so in den Sinn kommen würde. 75 Und wenn er da am Ende stimmt, dann wäre halt richtig aus. Wasserbus, immer Wasserboost raus. Nein, oh. Ich bin auch gewohnt, aber mit drei gemacht Ah, cool. Oh. Äh, nicht so oft ein, oder so. Zwei. Ja. So. Okay, cool. Kairi sieht jetzt so aus, boah. Weiß ja nicht, äh, ob ich das schon erwähnt habe, aber als... Äh, als ich zum ersten Mal Kingdom Hearts gespielt habe, hatte ich ja so richtig, weil nicht, richtigen Crush und Kairi. Also... Äh, dann irgendwie als ich Kingdom Hearts 2 gespielt habe, wurde sie noch hübscher. habe ich mich noch mehr in die verliebt und dann, als ich gesehen habe... Jetzt bin ich ja schon zehn Jahre älter, also das ist jetzt natürlich bergwürdig Die ist jetzt, weil ich 15, 16, aber als die zum ersten Mal im Kingdom Hearts 3 Design gesehen habe, da wurde dann irgendwie wieder neu entfacht. Und das ist jetzt sehr komisch, weil ich bin zehn Jahre älter als die Gott verdammt. So Schicksalsbrüder, als Bruder, dann länger, weil er ist jetzt auch verdammt stark. So, ich werde den zwei parts einteilen so zweimal 30 minuten also nehme ich mal an ich kann ja noch ein bisschen was machen hätte noch fertigkeiten du aerobus muss ich sagen ja boah Wir gehen ein bisschen kochen, noch mal warum nicht? Ja, sowieso in zwei Parts. Ein Teil hier werde die wichtigen Cutscenes hier ein paar reinpacken und ja, dann haben wir nur noch eine Welt übrig. In den Disney Welten danach gehen wir, glaube ich, so in den Endspurt des Spiels. Nice. Nice. All right. We did it. Gut. Oh, zusätzlicher Stern. Weil dafür krieg ich nichts Anklagewert. Okay. Booyakasha, booyakasha, booyakasha, booyakasha. bo ja kascha boja kasa boja ich habe irgendwie kochen noch nie benutzt in dem spiel und weiter Jawohl. ja jetzt läuft gut hier okay, da bin ich mal panisch also wenn irgendwie diese strahlung so herum sind muss also man hat erledigen ne? ja, weiß ich mittlerweile Gott. Ja, die Story wird immer wieder interessanter. so gefühl aber ja klar. Ne? King die Story ist der absolute Mega Hammer. brauche ich denn hier alles? Butter und Honig. Also keine fünf Sterne. Oha. Egal. Ich weiß noch, welche Welten ja alles kommen werden, also ja, das ist schon mal wird auf jeden Fall sehr interessant. Lässt sich dein Jet ohne Kosten zu verursachen? Okay, oh, ist ja teuer, warum kaufe ich das? nicht wirklich was anderes aber ja trotzdem äh, wo sind die jetzt ja, nicht über ganze dinge rumgehen Na, spielen wir noch ein bisschen gummifon aber glaube ich ein paar spiele noch ne? Ich frage mich echt, ob wir gegen alle Organisationsmitglieder so gegen Ende kämpfen müssen, weil sind 13 Bosskämpfe. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Okay. Okay. Du frisst mich mal. Ah, seit der Fisch von Jack und Dexter. <lacht> Okay, der noch, ist war ein bisschen weiter weg von der insel geschwommen da hat der einen sofort gegessen so. stern wollte ich ja sagen ich meine mit Key zeichen tag am meer dich um und tisch aber einige dinge weiß ich aber auch echt nicht wie schwer sein sollen ich meine das schneller wenn das irgendwann schneller wird oder so nicht mal mit das schwieriger aber bis dann erst mal schneller wird dauert ja ewig mal irgendwie zehn Milliarden punkte und so haben bei ihnen spiel der zu so weit kommt. Äh, oh nein, Mickey. Ja, ne, ist Mickey eigentlich jetzt gestorben? Also gestorben sowieso nicht, aber. Das bestimmt irgendwann passiert nee? Wir aber mit dem Cliffhänger da gelassen. wir sind am rico und mickey nur für fresse bekommen gute arbeit wir sind zwei schlüssel schwertmeister die ein schlüssel schwertmeister ne? so. sträflings -Kulone. Okay. Genau muss ich ja machen. Okay. Ne. leuchtet was man muss ja immer direkt vom Anfang anfangen wir nee. ah. ja, einfach verfolgen Na, ja, er hat gewusst was ich vor hatte. Ja, 1 2 3 4 6 7 8, ganz schön viele. Ja, schätze mäßig. Das wird dauern, bis ich die alle gefunden habe. Ich glaube, tun wir irgendwann mal ein extra Part machen. aber nicht im nächsten Part, ne? Also nicht. Aber irgendwie so nebenquesten Nebenquests, dann kann man alles machen. In dem Sinne sage ich erstmal Danke Dankeschön fürs Zuschauen. War jetzt lang genug, ne? Und ja. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ich bleibe mich alle fürs Zuschauen und sage ciao. Bis zur nächsten Folge.